Die Medien wollen uns mit falschen News erschrecken. Wir sollen uns wohl depressiv in unseren Häusern verstecken, bis nichts hinterfragen, nichts anderes sagen. Sonst kriegt das System dich raus. Doch ganz ehrlich, mach doch, da mache ich mir nichts draus. Denn ich bau an einer neuen Welt, in der das Wohl aller zählt und Liebe und Wahrheit regieren. Ich weiß, da bin ich nicht allein, so viele wachen auf und rein sich ein, jeder gibt seinen Teil dazu, wir gehen weiter. Schau nicht darauf, was gerade nicht geht, sondern was möglich ist und find den stets einen Weg. Es gibt noch so vieles, was man tun kann. Ob Sendungen, Demonstrationen, Gespräche oder Briefaktionen, auch du spürst heraus, was für dich dran ist. Yeah, yeah. Stone Gehen weiter, Gehen weiter, bleiben noch n'erschrocken dran Denn jetzt ist die Zeit, wo, die Zeit. wo einer nach los, denn wir hey, Mit Freude, Freude, Liebe, Mut und, und voller Zuversicht Denn bleiben wir gemeinsam, ist unser Ziel schon in Sicht Yeah, yeah Zu fass ich, dass jetzt die Zeit ist Wo eine bessere Welt anbricht wow, wow, wow.